Ich stehe hier vor dem Geburtshaus von Salomon Gessner, dem Gründer der NCZ, gleich hinter mir. Hier hat er gewohnt im Haus zum Schwanen. Und um die Medien geht es auch heute. Auf der Top-Ten-Liste Deutschland ist die RTL Group und Axel Sprenger günstig bewertet. Beide Unternehmen interessieren mich, denn seit den Fake News letztes Jahr konsumiere ich nur noch Neuigkeiten, die ich auch bezahlt habe. Ich schaue mir also zuerst Axel Springer genauer an. Und ich sehe, die Ränge in der Geschichte waren zwar viel besser als heute, aber sie sind immer noch gut. Leider hätte ich schon letztes Jahr einsteigen sollen, aber spät ist besser als nie. Ich gehe auf die Google-Suche, um mir auch noch über Axel Springer weitere Informationen einzuholen. Und was ich dort sehe, ist, dass es ein starkes Buy-Rating hat von verschiedenen Unternehmen. Das spricht dafür aber auch die Webseite selbst. Ich sehe auch, was mich sehr besonders äh, sympathisch ähm, stimmt, dass Sir Timothy borners Lee geehrt wird von Axel Sprenger, also der Gründer des Internets. Ein, ein Mensch, den ich besonders gut finde. Ich schaue mir den Geschäftsbereich an, 2016, und ich sehe, dass sie sehr stark im Bereich der bezahlten Ads sind, also klassifizierte Ads. Aber auch die Bezahlmodelle sind sehr stark bei Springer. Überzeugt mich sehr, denn in Zukunft will ich ja nur noch für News bezahlen. Nun bin ich aber nicht alleine und ich schaue mich mir noch ein anderes Unternehmen an, die RTL-Gruppe. Und was ich dort feststellen kann, ist, dass die Ränge immer noch ähnlich sind wie früher. Das heißt, unter Umständen habe ich dort den Zug noch nicht verpasst. RTL überzeugt mich auch von der Webseite her. Das Unternehmen ist viel stärker im Videobereich. Und Sie können sich vorstellen, ich als Videoblogger glaube natürlich an diesen Bereich. Und deshalb gefällt mir auch RTL besonders gut. Natürlich, wenn man dann den Mix anschaut, ist RTL viel stärker auf Werbung angewiesen. Nun, was soll ich jetzt tun? Axel Springer kaufen oder RTL? Ganz eine schwierige Frage. Ich kann mich nicht entscheiden, ich habe hin und her überlegt und auch noch andere Menschen gefragt, die die Unternehmen kennen und schließlich beschlossen, ich kaufe beide Aktien, dafür warte ich dann nächste Woche mit dem nächsten Kauf. Das ist das, was ich mache, ich kaufe RTL und Axel Springer, beides gut bewertete Medienunternehmen und ich glaube an die Zukunft der Medien. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selberinvestieren.